So, oh, heute sind wir wieder da. Jetzt machen wir mal dieses Missionär. Neue Herausforderung. Dieses Dorf müssen wir zerstören. Strategiearbeit machen wir heute. Plan machen wir. Ja, erstmal Flammenwerfer. Wo bist du hier? Ja, Flammenwerfer sollen erstmal dort vernichten. Ja, und dann kommen wir mal in diesen Bereich hier. Ist geöffnet. Das ist es ist einfach Leute, ihr müsst mir mehr Vertrauen, wenn nicht. Ihr Arbeit da gut machen, wir sollt seine Arbeit da gut machen! Natürlich müssen wir mit klar machen, mit Bowler, mit Arbeiten, mit Bahn und... und. Wir müssen halt Gokelillas und danach halt wieder... ta ta ta ta Wir müssen schlau sein, wir müssen schlau sein. Ein schlau sein, wenn wir schlau sind, dann geht das schon. Dann geht das schon. Warum denn nicht? Wir müssen arbeiten. Wir müssen äh, Feuer machen. Wir müssen jetzt äh, spielen. Da, da, da, da, da. wir brauchen jetzt Drache. Feuerdrache muss jetzt Arbeit leisten. Feuerdrache leistet Arbeit. Wenn Feuerdrache Arbeit leistet, dann ist alles einfach. Ihr seht, Feuerdrache ist am Fliegen, macht überall Vernichtung. Da hinten sind noch Hexen. Hexen, Mexen, Dexen. Das ist so easy, das ist doch zu so schlagen, Leute. Ihr könnt das gleiche machen wie ich, dann werdet ihr das auch schaffen. TAK TAK TAK TAK TAK TAK So einfach war das Leute So einfach war das Somit ist das erledigt Somit ist das erledigt Leute Ja